Okay, da ist ein kleines Malheur passiert und zwar habe ich keinen Platz mehr auf meiner Festplatte gehabt und ja die Aufnahme wurde abgebrochen und ja jetzt muss ich erstmal ein bisschen meinen PC ausmisten und etwas Platz wieder frei machen. Aufnehmen tut übrigens sehr viel Platz einnehmen, falls ihr das nicht wusstet. Ne? Jedes Video dazu, so, weiß nicht, alle zehn Minuten ist ein Gigabyte. Und wenn ich so 50 äh, Minuten Part aufnehmen sind das 5 Gigabyte. Das ist ganz schön viel und ja. Ähm, ich habe zum Glück früh genug gemerkt, dass die Aufnahme abgebrochen ist, wie man sehen kann. Wir sind immer noch hier. Son Goku ist gerade vor Freezer aufgetaucht und ja, habt ihr nicht viel verpasst. Ich glaube, Son Gohan hat nur kurz gesagt Papa und Krillin hat nur kurz gesagt Son Goku und mir habt ihr auch nicht verpasst und ja, wir machen jetzt einfach weiter, als wenn nichts passiert. Okay, okay. <lacht> So, mo, Saiyajin. Saiyajin äh, die Fass nicht an. So Die Kante auf Watertohanna Kanaka Yaru Super Saiyaner. Frieza, Monkey-Sama war Gaavalui Ich habe Ich dass das jetzt noch nicht gefährlich So Jetzt Regatta? Das ist der dritte Schreibfehler, nicht gesehen habe, sehr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 Ah, seine old oh mein Oldschool Kudara! Kudara! Und los geht's. Der 3-Stündige, drei, fünfstündige Kampf beginnt. Na. Oh. Ja. Oh god. Oh No. No. Oh, oh Gott. Okay. Und wahrscheinlich voll viel aufeinander folgende Kämpfe, ne? also okay, ich habe aber keine Klamotten, ich, ich in diesem Fall benutzen werde, dann auch. allein. Oh, oh. jetzt habe ich am Ausweichen. Bin. Auch nicht zu treffen, die ganze Zeit. Okay. Ah, Gibt es jetzt nicht. Aber oh. oh. oh, ja. Ich habe mich die ganze Zeit getroffen, das tut voll weh. Boom. Oh. weil doch für der stre jetzt viel dicker und ich kann damit voller treffen ichfahr ich nicht darauf ein ist ja da kommt noch ein angriff bin schneller oder auch nicht jetzt aber ja knapp jahre so, wird Gut, ich kann ich herr useОd, Jetzt <lacht> mal ein neues Kamera mehr sehen. es nicht so gebracht. Okay. Gut. Was jetzt? Ernsthaft, Kaiyo, was? Kaiyo Crab? この世にあんなやつが存在<笑> Oh Gott. Ich habe Frieza das ein bisschen übel. Toto <lacht> Power super ja Lebewesen von namek Da sind nicht mehr viele übrig. Jetzt kommen diese Touristen. So. つまらんことを考えているな。そんな 僕はきっとそう考えてた。やめ ja, <lacht> そう、<笑><笑> この ich 守とも Ekelhaut, in den Tag. だば中継をするつもりだったか。情けない奴め。だ。せっかくの肉の柵も<笑> <あ、ゼロ。笑> <笑> こいつもこいつもこそこそと。<笑> もしてい <laughs> Aber sehr beschleunigt. Die ganzen Szenen. Aber okay. Also Du. お父さんたちは。お父さんたちすぐはい。 Alles klar. Sie ah, es <lacht> hätten alle überlebt. Ja. ja. Wenn wir schon von alle überleben reden, dann. Ich glaube, hatte offiziell jetzt genug. Ich oh. oh, 絶対ささっと聞き受けれ。あ、早く白ご飯。それの時世がちょっとでも残ってる Oh, der Kampf beginnt, weil er ja keine AP nicht sehr gut nimmt. Dafür viel... nimmt er wenig Schaden, nämlich viel Schaden. Ja, hab ich habe hab andere Angriffe drauf, glaube ich. Was das? Hat aussieht. Die haben so Nachbilder. Oh so kann es erstmal mit mir ich bin der legendäre super Saiyajin fragezeichen ist aber richtig episch <lacht> aus in der katze also so wie ich das sehe wird das jetzt entweder ein sehr langer part oder ich werde ein bisschen schneiden weil ich gedacht hätte wir hätten jetzt nur so weiß ich nicht so zwischendurch so ein paar pausen die ich nur erkunden kann und so und speichern kann die hart werden kann aber wie es aussieht wird das entweder ein sehr langer part oder es wird viel geschnitten mal schauen und wir haben freezer fertig gemacht natürlich 星は壊せ doch もたった 1人 の人間は壊せねえよだな。何者だとっく Hägische Energie, die aufgewacht ist. Der legendäre Super Super Super Super Ului, ich bin der Kühlschrank. Ich bin Ich ich kann es in filtronomen. Was この星の中枢は破壊した。 das ist ein bisschen schade. Riesa, ich ich Ich Na gut, währenddessen こいつ Lichtjahre おのぞみのフルパワー Hey, the Lord of the Earth! Can I hear you? Yes, the Lord of the Lord. I hear you. The Dragon das okay, ich wollte schon sagen, du hast fünf Minuten Zeit jetzt. ich wenn jemand referred verschiedene und viele andere r Кстати wird variance, würde man in der Zeit so мама nombre kann es ist. 時間 3 つあるうちの 2つ Sei der einer der größten Plot-Holz in Dragon Ball selbst. Die Name Saga spielt, glaube ich, ein paar Monate. Ich glaube, sogar nur ein Monat nach der Jin saga und Als vegeta und Napa auf, auf die Erde gekommen sind. Das von Goku wiederbelebt von den Erden Dragon Balls und die sind ja normalerweise ein Jahr lang noch zu steigen. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt nur ein paar Monate nach des ja sache Also, das dürfte eigentlich gar nicht möglich sein. Und ja, dann gibt es ja so, weiß ich nicht, die Erklärung halt. Dass halt Piccolo gestorben ist und damit die Dragon Balls resettet worden sind, nachdem er wieder belebt worden ist. Aber wie gesagt, das ist eines der größten Plotholes in Dragon Ball Z. Die Dragon Balls schon wieder aktivierbar sind von der Erde. Und ja na ja, klar ich glaube ich weiß wo ich einen schnitt mache da wo irgendwie die aufnahme irgendwie kaputt gegangen ist also gestoppt ist also da waren so 40 minuten das, ja dann fangen wir sozusagen da an wo Songoku zuerst Mal auf Freezer getroffen ist. Da habe ich auch einen guten Übersicht. Jetzt habe ich 28 Minuten. Ich weiß noch nicht, wie lange der andere. Da waren, glaube ich, 40 Minuten irgendwie so warten, ne? 4 gigabyte Okay, da müsste, ja, 40 Minuten sein. Währenddessen ja. ja, hat Songoku sein. wobei mit ausgezogen Ja, auf diese Szene habe ich gewartet und schon sagen haben die diese szene ausgelassen die haben die über 9000 szene übrigens rausgelassen ne? die die bekannteste Wahrscheinlich 10 äh, von Dragon Ball Z haben sie rausgelassen. ist mir gar nicht aufgefallen. Oder jeder sagt über 9000. Okay. Und die Schöne, die ich ich は分かるがここは人なず。 der Weißmagier Sa -sa ist wieder auferstanden 浮上した。でんで dass er da nicht nochmal irgendwie gewünscht werden musste, ne? Er ist auch einfach wieder aufgetaucht, stimmt. uh, auch Fliegen mit lichtgeschwindigkeit jetzt auf dem weg zur erde neu koko mina koko das Danga shinu mae äh, ni ima wareware Ware okotta koto dake wa tsutaete okitai. Haduka to i kokyō no hoshi de mada tatakai tsuzukete iru mono ga iru koto o. Lichtjahre entfernt. どう Kokono ここの言葉 Oh, Aber das ist jetzt der Finale Kampf. 35, 36. Alter. <lacht> Musik im Mentor und glaube ich. Ich bestimmt ich gut hat die superzeit schon Verwandlung jetzt nicht AP ab abzieht für die Kaioken das war ja irgendwie voll dämlich aber vielleicht hat nur während diesem Kampf aber auch allgemein hat irgendwie gar keinen Sinn machen auf ja, der Story da ja, ist kommt der mit Warte mal, ich eine Idee ich wollte eigentlich kontern sehr sehr ja. oh Meine meine Ja. auflösen aber ah, macht Ja. Ja. Ja. macht einen Ja. Na, ah, die verfolgen mich. Oh nein, ein ist. au oh Gott. Na, ja, gar nicht zur Seite ausweichen. trifft mich immer mit seinem Rundumschlag, seinem Roundhouse Kick. Na ich glaube auch so Wir flattern war auf mich. Okay, ich kann einfach ausweichen. Ja, was machst du jetzt? Ich dachte, ich kann jetzt irgendwie so hat wie mit Vegeta machen mit dem gar nicht da ich muss doch schon düsen. Oh Gott! Okay, ist gut. Komm her! Wart. Oh, warte, ich habe mich zurückverwandelt. Wir lieben <lacht> einen Moment. Ja, okay, macht Sinn, ne? In die Fresse! Gleich bitte weg. Oh Gott! Na. Jetzt. jetzt Donner! Nein, Na. Na. ich davon treffen oh Gott, oh Gott! jetzt kommt er noch mit irgendwas Oh Gott, oh Gott, das macht richtig, aber wo ist Frieza? Komm her, ah, sehr gut. da oh dabei noch richtig knapp am Ende. Ja, wie mit der Bist du jetzt fertig? さんまああ、で oh, okay ist klar いいからね。Ne? Okay, doch, <lacht> Oh ja, so, ich nicht Und das war's mit Frisa endgültig auf jeden fall so. wie kommen wir jetzt eben von diesem planeten との師等を聖した Nameksewa muss aber ganz schön klein sein。die ganze rasse auf diesem planeten ne, darauf には ja, ich その 1 2 Gokuno Kawarini, Sakini Yamuchanga Gohan müssen ja voll stark <lacht> gewesen <irgendwie lacht> <mit> sein. <lacht> die ganze Zeit bei Meister Kaiobahn, ne? aber ja. <lacht> 彼らのドラゴンボールとともに。ね、<笑> Okay, ja man hat schon die Arena gesehen, aber nicht den Draht. Ja, mehr oder weniger am Ende. Okay, das war die Freezer Saga. Gut. Ich glaube, das. Hier alles ein paar sein, das heißt, das wird jetzt 45 Minuten. Jetzt gerade 45 Minuten sind da angezeigt worden, wird und ich hoffe, jetzt werde ich mal irgendwann hier speichern können, weil es ist schon ganz schön lange her Ich habe immer so gedacht, so als Krillin und Songo und gerade Songoko und Piccolo gesucht haben, dass vielleicht da irgendwie wir noch ein bisschen durch die Gegend fliegen können, dass wir so manuell suchen müssen, aber nee, ist nicht passiert. Aber so ich das werden zwei Parts sein, also wird jetzt hier so locker da reinpassen eine tage später nach hingen die, die erde verlassen hatten zum haushalt war wieder normalität eingezogen <lacht> ich nehme ein, jetzt kommt eine weitere unterbrechung äh? <lacht> Zum Beispiel, ich habe mich nicht gefragt, ob ich das kannst du mich hören verstehst du mich oh, clean ja ich höre dich danke für das was du auf Name getan hast du warst ein wirklicher lebensretter nein ich habe doch gar nichts getan hey du hast jede menge getan aber ich denke wirklich dass ich mehr trainieren muss ich, ich werde alles tun um stärker zu werden das ist mit ein bisschen training bestimmt kein problem immer positiv bleiben oder okay wieder mal sei später ein neues menü dem im gelände hinzugefügt oder auf jemand an wer das wohl ist hi, Ach, auch immer ich habe vorhin das drachenradar überprüft sieht aus als wären die Dragonbolts wieder hergestellt es hat das du heißt, versuchen sie zu finden okay danke für den hinweis ring bolzen tja da sie wieder da sind sollte ich sie suchen einfach so alles klar ohne einen tiefgründigen grund die Dragon Balls sind mystische Kugeln, die alles gewähren können, was dein Herz begehrt. Sobald du alle sieben gefunden hast, kannst du dir im Dragon Balls Menü einen äh, Wunsch erfüllen lassen. Denkbar kann es sich um seltene Gegenstände oder große Menge Z-Kugeln handeln. Du hast aber auch die Möglichkeit, bereits besiegte Gegner wieder abzuleben und zu verstärken. Okay, doch die Zeitpunkte, zu denen du die Wünsche erfüllen lassen kannst, ändern sich im Verlauf der Geschichte. In der Hauptsache gibt es Grenzen für die Wünsche, aber den Unterbrechungen gelten die Grenzen nicht. Du kannst dir so viele wünschen, wie du willst. Allerdings sind die Dragonballs, nach denen du dir etwas gewünscht hast, vorübergehend nicht verfügbar. Sie werden erst nach 20 Minuten in der echten Welt wieder verfügbar. Okay. Wir haben Schuh. Tension an. Schau so. Hey, du kannst jetzt eine Gruppe bearbeiten Such dir auch aus, wen du auf deinen Reisen mitnehmen willst. Okay. Hm alle sieben Dragon Balls alles klar oh guck mal wer hier ist mein Gott die ganzen Schwächlinge er müsste mal ist müsst mal in eine Gruppe reingehen damit ich euch hochlevel und so ne am Show und schau so gut Okay, könnte ein bisschen sanfter nächstes Mal hier auftauchen, so wie ich es mir gedacht hatte. Eine Menge Quests, wir sind auch noch mehr. Alles klar, gut, wo ich sagen, ist irgendwas im Haus drin. Ja, da geht es wahrscheinlich weiter. Ne? Sie haben eine leckere Früche. jetzt gleich sie, sie alle weg sind, gut, aber ich sagen, in der nächsten Folge machen wir wieder eine weitere Unterbrechung. Mit Unterbrechung meine ich hier alles Mögliche suchen und also was ne und ja wird lustig gut dann würde ich sagen warte mal kann ich auch irgendjemand anderen steuern nur unterstützung okay okay son ist ja am dicht also ja gut dann würde ich sagen in der nächsten folge fangen wir an, an so ein bisschen hier wieder zu machen, questmäßig und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder bei Dragon Ball Z Kakarot. Ich bedanke mich als Zuschauer sagt Tschüss, bis zur nächsten Folge.